Dieses Tutorial zeigt, wie Sie die Funktion Anwesenheit der Aktivität Kreuzallübung nutzen können. Diese Funktion ermöglicht es, die studentische Anwesenheit zu erfassen und diese an die Kursbewertungen zu koppeln. Wie Kreuzerlübungen angelegt und bewertet werden, wird im Tutorial Kreuzerlübung verwenden gezeigt. Hier wird nun gezeigt, wie Sie im Rahmen der Aktivität kreuzerl die Anwesenheit der Studierenden erfassen und verwalten können. Um diese Funktion zu nutzen, setzen Sie den Parameter Anwesenheit erfassen auf Ja. Daraufhin werden die beiden anderen Funktionen bearbeitbar. Mit dem Parameter Anwesenheit an automatische Bewertung koppeln können Sie die Anwesenheit mit der Bewertung der kreuzollübung verknüpfen, das heißt, Punkte der Kreuzhallübung werden nur dann aggregiert, wenn die Person als anwesend gekennzeichnet wurde. Abwesende Personen erhalten keine Punkte. Setzen Sie nun diesen Wert auf Ja. Anschließend können Sie die Angaben zur Anwesenheit der Studierenden auch in der Kursbewertung zusätzlich anzeigen lassen. Dies ist besonders dann empfehlenswert, wenn Sie innerhalb der Bewertungen mit der Anwesenheit rechnen möchten. In der Kursbewertung wird die Anwesenheit als ein Bewertungsaspekt in einer eigenen Spalte angezeigt. Passen Sie übrigens auf. Wenn Sie diese Funktion aktivieren, verdoppelt sich die Anzahl der Spalten in den Bewertungen was bei Kursen mit vielen Kreuzerlübungen zu einer entsprechend verminderten Übersichtlichkeit führen kann. Im vorliegenden Beispiel aktivieren wir diese Funktion. Klicken Sie nun unten auf Speichern und anzeigen, um die Kreuzerlübung anzulegen. Die Kreuzerlübung wurde nun angelegt. In der Zwischenzeit haben nun Studierende ihre Kreuze gesetzt. Sehen wir sie uns an. Nachdem die Präsenzeinheit abgehalten wurde, können Lehrende die studentischen Anwesenheiten im Kurs vermerken. Zu Beginn ist der Status noch unbekannt. Bei dieser beispielhaften Übung waren alle bis auf Max-Muster in der Einheit anwesend. Dies wird wie folgt eingetragen. Klicken Sie im Abschnitt Massenverarbeitung auf Alle und wählen Sie das Häkchen bei Max ab. Beim Parameter Auswahl ist die Option Als anwesend markieren bereits ausgewählt. Sie müssen nur noch auf Start klicken. Wie Sie erkennen können, sind nun die Anwesenden korrekt markiert und mit grünen Häkchen gekennzeichnet. Max war nicht anwesend, das Dokumentieren seiner Abwesenheit erfolgt ähnlich. Markieren Sie die Checkbox bei Max und bei Auswahl wählen Sie die Option Als abwesend markieren. Klicken Sie danach wieder auf Start. Abwesende Personen werden mit einem roten X gekennzeichnet. Die Abwesenheit ist nun erfasst. Sie können die Bewertung durchführen. Wählen Sie zunächst alle Studierenden aus, die abgegeben haben. Danach wählen Sie im Dropdown-Element automatisch bewerten aus und klicken auf Start. Die Meldung bestätigen Sie mit Weiter. Die Punkte für die gesetzten Kreuze sind nun berechnet. Da die Bewertung an die Anwesenheit gekoppelt ist, werden für die Endbewertung nur die anwesenden Studierenden berücksichtigt. So bekommt Max, der zwar alle Beispiele angekreuzt hat, keine Punkte, da er bei der Übungseinheit gefehlt hat. Wechseln wir nun zu den Bewertungen des Kurses. In den Bewertungen gibt es nun zwei Spalten für die Kreuzerlübung. Links werden wie gewohnt die Punkte für die Übung angezeigt. Rechts wird nun zu jeder Kreuzerlübung die Anwesenheitsinformation angezeigt. Es wird eine Null angezeigt, wenn die betreffende Person abwesend, eine 1, wenn sie anwesend war. Das Feld bleibt leer, wenn der Status unbekannt ist. Je nach Wunsch können Sie nun mit dieser Information rechnen und beispielsweise in der Berechnungsformel des Kurses verwenden, wie im Videotutorial komplexe Bewertungen gezeigt wird.